Zusammen mit Sport 2000 teste ich also für euch heute den brandneuen Signature schuh von Kilian Mbappé. Genauer gesagt heißt dieser Fußballschuh Nike Superfly 8. KM Flames, so heißt diese Kollektion, man kann wahrscheinlich auch erkennen, warum. Wir wollen heute den Schuh testen, natürlich gibt es schon ein Review, deshalb wollen wir natürlich heute auch schon auf eure Fragen eingehen, was ihr zu diesem Fußballschuh wissen solltet. Außerdem alle Infos, ab wann es diesen Fußballschuh zu kaufen gibt, gibt es jetzt im Video, viel Spaß dabei und let's go! Kommen wir zur gewissermaßen wichtigsten Frage und damit wollen wir auch direkt starten und zwar fragen natürlich viele, für welchen Fußtyp ist dieser Fußballschuh geeignet, sprich welche Fußform brauche ich, um diesen Fußballschuh überhaupt tragen zu können. Das ist natürlich das Entscheidendste beim Fußballschuh, nur wenn man sich wohlfühlt, wird man natürlich auch die Performance genießen können. Deshalb würde ich sagen, wir schauen uns den Schuh direkt mal on-feed an, um zu gucken, wie fällt er von der Größe aus und welche Fußform eignet sich hier am besten. Okay. They can never keep me down, I'm going And if I ever fail, the snow, I'll go again I never quit, cause I know that every loss may lead to another win I'm going up. I, I bet when I land, they gon' tell me it's luck again See that I'm winning, it's harder to watch I'm setting the stage Kommen wir natürlich zu einer Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Und zwar, für welchen Spielertyp ist dieser Nike Superfly oder allgemein natürlich die Nike-McKill-Linie geeignet? Ich glaube, das gibt schon Hinweise, wenn man drauf guckt, welche Spieler, welche Nike-Athleten genau diesen Fußballschuh tragen. Unter anderem nämlich Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Jadon Sancho, Leroy Sané und, und, und. Da fällt schon auf, es geht ganz klar um die schnellen, Dribbelschlagenspieler. Wir haben nämlich hier einen klassischen Speedboot, sprich, dieser Fußballschuh sitzt natürlich auf das Thema Geschwindigkeit. Was ihn hier aber sehr, sehr besonders macht, ist die Sohlenkonstruktion. Wir haben hier eigentlich fast eine Splitsole, dieses Mal beim 8er Modell quasi hier verbunden. Im Vergleich zum 7er Modell war hier frei. Das hilft einfach nochmal, die Fußform besser nachzuahmen, um auch aus der Kurve besser zu beschleunigen. Da ist dieser Fußballschuh extrem gut, denn der Lockdown ist komplett unter Mittelfuß extrem solide. Das heißt, für alle, die eigentlich im Spiel gerne Tricks machen, die dribbelstark sind und natürlich vorrangig auf Geschwindigkeit setzen, finden hier eine optimale Waffe. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Signature-Schuh von Kylian Mbappé, dem Nike Superfly Flames. bin sehr gespannt, was eure Meinung zum Schuh ist. Wie immer Feedback in den Kommentaren da lassen. Ihr habt es gehört, das Pro und Academy-Modell ist bei Sport 2000 schon online. Link unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. bin gespannt auf euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.